Ich gehe jetzt an den Ausgang, dann verabschiede ich mich. Und ähm, manchmal ist das Leben hart. Es gibt Probleme jeder Art. Ich suche alle vier, um am Südausgang rauszugehen. Weil hier keiner ist, kann ich singen. Singen macht Spaß, singen macht Spaß. Ich habe eine Blase am Fuß. Manchmal ist das Leben hart. Manchmal. Es gibt Probleme jeder Art. Manchmal ist das Leben hart. Manchmal. Es gibt Probleme. Ja, Heute. heute gehst du nach Mallorca heute da wird alles geil heute gehen wir nach Mallorca oh Millan geht ziemlich steil so auf geht's ole ab nach Malle Und Chili Mann, es ist wichtig, was ich zu sagen habe, Chili Mann. Chili Mann. wir können dich einfach so lange nicht immer hören jetzt, bis wir unseren eigenen Song von nee. dir kriegen. Das tut mir leid. nee, nee, nee, nee. nee Doch nee, kann, kann ich! Nee, Doch nee, kann nee, ich! Sorry. Es fehlt uns Licht im Gesicht und das gefällt Olli nicht.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 Es fehlt uns, es fehlt uns.